Herzlich Willkommen zum wohl schnellsten Podcast der Welt. Ich bin Matthias Meindl und bei mir erfährst du alles rund ums Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß! Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das von euch sehr, sehr stark angefragt wurde. Und zwar geht es heute in unserem Podcast um das Thema Vorbereitung, Einrichtung, Equipment, alles für die Rennstrecke, was ein Einsteiger wissen und vorbereiten muss. Natürlich habe ich mir dazu wieder unseren 50 hier ins Studio geholt. Der 50 sitzt auf der anderen Leitung und wir besprechen heute mit euch zusammen ein paar Kleinigkeiten, damit ihr wisst, was ihr vorbereiten müsst. Hey 50, Christoph, grüß dich. Alles klar? Ich grüße dich, mein lieber Matthias. Alles in Ordnung, jawohl. Ich hoffe bei dir auch und äh, ich freue mich, äh, dass wir gemeinsam unseren zweiten gemeinsamen Podcast aufnehmen. Ja, ist also ja schon der zweite. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Wir haben ja Umfrage gemacht. Ich glaube, du hast eine Umfrage gemacht und ich habe auch eine Umfrage gemacht. Und es ist ja extrem viel der Aufruf dazu gekommen, dass man sich mit dem Thema Einrichtung und Einstieg ein bisschen beschäftigen soll. Ne? Richtig, genau. Ähm, die Leute interessiert es total, ähm, wie sie den Einstieg zum Rennsport finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was sie alles an Equipment brauchen. Ja, und ähm, ich finde das super, weil durch unsere Umfragen können wir natürlich nah am Mann dran sein und können natürlich ganz speziell und ganz gezielt auf die, auf die Bedürfnisse von der Community, von den Jungs und Mädels eingehen und, und mhm. Licht ins Dunkle bringen, so, so nach bestem Wissen und Gewissen, wie wir es können. Gell? Genau, ich war direkt überrascht, weil das sind teilweise einfach Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr so wirklich bedenken, weil sie für uns so selbstverständlich sind. Und mhm. von dem her ist es auch gut, dass man eben auch diesen permanenten Austausch mit der Community eben hat, um eben auf diese Dinge überhaupt zu kommen ja, und dann sagen, ach, ja stimmt, da könnte man ja was machen. Ja. Ganz klar, ist so. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Die ersten Male auf der Rennstrecke, da haben wir wirklich äh, so Pappkisten genommen, so Bananenkisten ja. und, und haben da einfach ein bisschen Glasreiniger und, und, und ein paar Tücher reingeworfen und, und ja, mit ganz, ganz kleinem Gepäck angefangen ja. und ja, ähm, ja, Jetzt, 13 Jahre später, denke ich mir, boah, Mensch, hättest du das Wissen damals schon mal gehabt, dann äh, hättest sie dir einiges an, an Ärger äh, und Mühe und Not sparen können. Absolut. Hast du damals ein, ein Serienmotorrad gehabt oder war das schon ein bisschen so auf Rennstrecke umgebaut? Nee, bei meinem allerersten Renntraining hatte ich ein komplettes Serienmotorrad. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, dass da draußen sehr viele natürlich sind Straßenfahrer, die da Spaß haben und halt den Einstieg haben wollen und da geht es ja schon los mit der Frage, was muss ich denn an meinem Motorrad alles verändern und da ist natürlich, letztendlich stellt sich die Frage für den für denjenigen, naja, wo fange ich denn an und wo höre ich wieder auf? Ne? Genau so ist es, und, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Und im Endeffekt für, für ein erstes Mal sozusagen äh, empfehle ich und ich glaube du auch nicht, das Motorrad jetzt speziell jetzt gleich für die Rennstrecke umzubauen. Das kann man mit dann mit ein paar einfachen Maßnahmen, ähm, reglementgerecht in Anführungszeichen, innerhalb ein, zwei Stunden eigentlich erledigen. Ne? Auf alle Fälle. Ähm hatte ich auch schon einige, die mich, die mich darüber befragt haben. Und da habe ich gesagt: Du, bevor du dir jetzt ein Rennmotorrad zulegst oder dein Motorrad in, in tagelanger, wochenlanger, mühevoller Arbeit, was ja auch nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld kostet, umbaust, mhm. schau doch erstmal und reiß mit kleinem Gepäck los, ja. Mach das Nötigste, was es bedarf, um erstmal überhaupt zu schauen und ins Rennstreckenleben reinzuschnuppern, ob es überhaupt was für dich ist. Richtig, ja. ja. Es wäre ja schade drum, wenn man da jetzt einen Haufen Geld investiert. Und das ist ja auch schon immer der, die zweite Priorität, was natürlich ähm, viele bemängeln. Ja, das ist so teuer. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man jetzt mit einem Straßenmotor kommt und da haben vernünftige Straßenreifen drauf, äh, wie jetzt zum Beispiel. Bridgestone S22 oder der RS10, RS11 von Bridgestone oder auch der Pirelli Supercorsa, das ist ja auf vielen Sportlern schon serienmäßig drauf. Vom Metzler, glaube ich, gibt es auch noch den, den Racetech, den K3 zum Beispiel. Ne? Wenn du mit so einem Reifen auf der Straße fährst, wir haben mit solchen Reifen auf der Rennstrecke schon Sachen gemacht, da kannst du als Einsteiger, hast du da Reserven, Mehr als genug. Also um das Thema Reifen braucht man sich im Einstieg, vor allem bei den ersten ein, zwei, drei Events vielleicht, ein relativ wenig Sorgen machen. Ne? Absolut richtig. Da bin ich ganz bei dir mit deiner Aussage. Das sehe ich immer wieder und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, wenn ich als Instruktor für die Moto Racing School unterwegs bin. Äh, dort mhm. bekommen wir Motorräder von, von BMW gestellt. Die sind ausgerüstet mit äh, Metzler Straßenreifen, Sportstraßenreifen. Und ähm, außerhalb unserer Instruktionen fahren wir dann natürlich auch mal ein, zwei, drei Turns für uns selbst, so ja, einfach ja. zur Gaudi, die Instruktoren untereinander. Gell? Und was mit diesen Straßenreifen heutzutage möglich ist, das ist der Absoluter Wahnsinn. Ja. Also da kannst du richtig, richtig, richtig schnell fahren. Die halten ewig lange ja. und die bieten dir eine Performance, wo ich mir denke, boah, da hätte ich ja damals mhm. äh, die, die, die, die ersten Jahre nichts anderes gebracht. Ja. Ja? vor allem das Vorderrad, ne? Absolut. <lacht> ich meine, das Wahnsinn. Hinterrad ist relativ leicht irgendwo an der Limit zu bringen, ja, auch am Slick. Aber das Vorderrad an der Limit zu bringen, was da ein Straßenreifen schon kann. Als ich jetzt in der letzten Zeit viel Straßenreifen gefahren bin mit der Ninja Academy in Almeria ja. von Kawa, ähm, ja. da, da habe ich mir dann gedacht, so nach, nach, nach ein paar richtig schnellen Straßenreifen und dachte immer, okay, was du bisher mit den Slicks am Vorderrad gemacht hast, war echt lächerlich. Genau, weil man, weil man denkt, das gibt's ja gar nicht. Man macht ja fast genau dasselbe ja. auch mit dem Straßenreifen. Also ja. ähm, ich meine natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise, aber du kannst tatsächlich auf der Bremse bis in den Scheitelpunkt reinfahren. Ja? Absolut. Und, und, und die Straßenreifen sind sowas von stur, äh, spurstabil. Ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt, gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich, wie gesagt, vermehrt für die Motor Racing School fahre und dann auf Straßenreifen. Ich dachte mir auch am Anfang, oh, Oschers Leben, hm über 30 Grad äh, Lufttemperatur, mhm. äh, dementsprechend eine extrem hohe Asphalttemperatur und wir fahren hier mit Straßenreifen, oh, oh und habe mir erstmal mal so meine Gedanken gemacht. ja. ja. Und wenn du dann erstmal siehst, was dieser Reifen überhaupt kann, ja, unfassbar gut. Es ist ja so, dass... Ich glaube, das meiste Problem, was ein Einsteiger hat, und das habe ich erfahrungsgemäß mit meinen Schülern bei der Instruktion immer wieder gemerkt, ist das Vertrauen, das sie zum Straßenreifen einfach nicht haben. Das Vertrauen ja. ist nicht da und teilweise sind ein paar dabei, die den gibst du einen Slick und dann fahren die auch schneller. Das ist eine reine Kopfsache. Das heißt nicht, dass der, dass der Straßenreifen das dann nicht hätte gekonnt. Er hätte das genauso eins zu eins übernommen. Nur dies, die Kopfsache ist natürlich schon so ein Thema. Und und und da kommt aber so ein schwieriger Grad, wo man sagt, da habe ich eh schon ein umfassendes Video dazu gemacht. Dass natürlich vor allem im Frühling oder Herbst, wenn du dann nicht so der schnelle Pilot bist, Einsteiger bist, dass der der der Slick, der aufgeheizte 90-Grad-Slick bei 15 Grad Außentemperatur nach vier, fünf Runden nur noch 50, 60 Grad hat. Und dann ist halt der Slick auch tatsächlich ein Problem. Ne? Das sind halt, wie soll ich dir das sagen, Matthias, das sind verschiedene Mythen, die halt überall rumgeistern und, und verschiedenste Ansichten, ähm, Halbwissen und... Ja. Ja, schwierig dieses Thema, weil als Rennstreckeneinsteiger siehst du natürlich, oh, die schnellen Jungs sind mit Slicks unterwegs. Ja. Das heißt, man denkt sich, ich brauche Slicks, weil dann bin ich ja genauso schnell. Genau. Es ist aber ein Trugschluss, weil diese Slicks, diese reinrassigen Rennreifen, die arbeiten in einem gewissen Temperaturfenster. Ja. Und nur da haben die ihre maximale Performance. Das heißt, ich empfehle immer, man sollte erst ab einem gewissen Grundspeed, ab einem gewissen Erfahrungslevel, sollte man erst auf einen Slick umsteigen, weil wenn man am Anfang, wo man mit Rennstrecken fahren gerade erst anfängt und sich ja natürlich noch ein bisschen unsicher ist und noch eine ganze Ecke langsamer ist und, und mit, dem ganzen, mit der ganzen Thematik erstmal anfängt, wenn man da zu schnell auf einen Slick umsteigt, dann bringt man den Reifen gar nicht in ein Temperaturfenster, wo er seine Performance bietet. Und dann ist ein Sturz oder ein Risikobereich, in dem man sich bewegt, viel, viel schneller da, ja. als dass man erst mal mit einem mit einem sportlichen Straßenreifen oder mit einem Semislick, mit einem profilierten äh, Rennsportreifen anfängt. Ja. ja dass man erstmal überhaupt sich ein bisschen Erfahrung anfährt und aneignet und dass man Step by Step seine Schritte macht, immer weiter levelt und dann irgendwann kann man auf einen Slick umsteigen. Aber viele versuchen halt, wie gesagt, aus Halbwissen oder aus Irrglauben, das Pferd versuchen von der falschen Seite aufzusatteln Exakt, und, ja. denken sich, ja, und denken sich, Mensch, ich brauche einen Slick, weil dann werde ich schnell. Genau. Ist aber falsch. Das sind ja. viele Mythen, die darum geistern und deswegen... Finde ich das gerade super, dass wir versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ich hätte mir damals gewünscht. Dass, dass du dass das ich jemand gesagt hättest. Ja. <lacht> ja, ja, ja, weil genau. das ging mir ja ganz genau ja. so. Ich, ich weiß das noch wie heute. Ich bin mein erstes Renntraining gefahren, ich hatte Straßenreifen drauf, ich sehe die schnellen Jungs mit den Slicks, also hm. auf dem Nachhauseweg, nach was habe ich gegoogelt? Nach Slicks. Slicks. Am besten blau, noch Gebrauchte, ne? Gebrauchte Slicks, <lacht> die, die, die irgendein WM-Fahrer schon mal gefahren ist, weil dann ziehe ich mir die drauf und bellt ja. sofort schnell. Ja. Und, und da kommt man zum nächsten absolut Gefahrthema. Und da schreiben mich so viele an. Ich, ich, ich, ich tue ganz, ganz, ganz laut dagegen schreien, wenn mich jemand bezüglich gebrauchten Slicks fragt. Finger mhm. weg von gebrauchten Slicks. Das jo. ist ein Riesenthema ich möchte jetzt behaupten, dass wir uns das erlauben können, einmal einen guten gebrauchten Hinterreifen irgendwo von jemandem zu nehmen, wo man weiß, ja, der hat den gehabt, so der, der, der, der Schaller, wie heißt der mit Vornamen, Schaller Christian, Christian? Christian, der hat wir mir zum singen, Beispiel Schaller, Schaller Christian, genau, der hat mir in Valencia seine, seine zwei Räder gegeben, die haben äh, 20 Runden von ihm drauf gehabt, die sind für mich zum für die Instruktion noch super, aber da weiß ja, ich auch, wer die in der Hand gehabt hat. Aber irgendeinen Reifen von irgendjemandem aus Ebay kaufen, du weißt nicht, nicht, wie oft ist er aufgeheizt worden, wie, wie viele Perioden hat er schon, wie alt ist er tatsächlich und so weiter, wie ist er gelagert worden, äh, ist er beim Abmontieren eventuell kaputt gegangen, das ist vor allem Richtig. bei den Bridgestone und Dunlop, die sind so hart und wenn, wenn, wenn, wenn die von den Monteuren abmontiert werden, dann scheißen die da drauf nichts, die reißen die einfach runter, ja? Und mhm. da habe ich ganz viele Reifen schon gesehen, die dann innen leichte Risse gehabt haben durchs Abmontieren. Also ich, ich empfehle grundsätzlich Finger weg von gebrauchten Slicks. Und da kann ein Einsteiger dann losgehen mit seiner Pelle, die er auf, die er das Felge drauf hat, der Straßenpelle, die, wenn es eine Passable ist. Und dann kann der da rausgehen und kann, und kann Spaß haben und ist sehr sicher auch unterwegs, braucht theoretisch keine Heizdecken, das ist das nächste Thema, und dann hält er auch die Kosten gering, die ja so so groß sind, ne? und, aber das, dann kann man sich das ein bisschen kompensieren und bei unserer Linear Academy, da sehen wir die, die, die ZX-10, die sind reihenweise auf dem Seitenständer gestanden und, und dann, dann habe ich die hochgeklappt, bin aufgestiegen, bin gefahren, bin in die ersten eineinhalb Runden ja, nicht langsam, aber jetzt nicht sonderlich schräg Etwas, etwas mit Bedacht. Ja, gefahren. Ja, ja. Auf der Geraden halt schon beschleunigen und bremsen, aber sobald Schräglage kam, halt Finger weg davon und minimal Schräglage. Und nach zwei Runden habe ich da voll andrücken können und die haben Temperatur gehabt. Also, na klar. Und na, na klar, dann kommt es weiter. Logischerweise hast du halt dann, wenn du ohne Heizdecken unterwegs bist, viele. Temperaturperioden, warm-kalt, warm-kalt, warm-kalt, was du dann natürlich mit einer Heizdecke kompensieren kannst, dass es immer gleich warm ist. Aber da muss man auch sagen, der Straßenreifen soll jetzt nicht unbedingt 90 Grad Temperaturaufheizung kriegen, das ist nicht gut für den, da würden auch 60 reichen. Dann könnte ich den den ganzen Tag ähm, auf einem Level halten, mehr oder weniger, und das geht halt dann mit so einstellbaren Heizdecken. Richtig, vor allem ist der, Strafen, äh, der Straßenreifen auch viel mehr dazu gemacht, von der ganzen Technologie, von der Entwicklung her, dass er des Öfteren viel, viel öfter kalt, warm, ja. kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm werden kann, ja. Äh, diese ganze Technologie ist ja gerade, wie der Name schon sagt, Straßenreifen auf die, auf die Straße abgezielt. Und auf der Straße fahren wir nur mal 50 Kilometer, dann trinken wir irgendwo einen Kaffee, dann fahren wir noch mal 100 Kilometer, ja. dann fahren wir mal im Stadtverkehr, fahren wir Autobahn. Das heißt, der Reifen durchlebt verschiedenste Temperaturfenstern von ganz kalt bis ganz warm und das ständig im Wechsel. Und dann wird das Motorrad immer wieder in die Garage gestellt und immer wieder neu rausgeholt. Das heißt, so ein Reifen hat in seiner Lebensdauer von, keine Ahnung, ich sag mal roundabout, weiß ich nicht wie viele Kilometer, kommt ja auch immer drauf an, wer ein fährt, mhm. aber ähm, der wird des Öfteren heiß und kalt und das kann der Straßenreifen auch ab, wo man bei Slicks schon wieder ein bisschen vorsichtiger genau. sein muss, weil die ja. natürlich eine ganz andere Technologie dahinter haben, die sind auf Rennsport abgetrimmt und da versucht man ja wirklich äh, im besten Fall morgens die Reifen aufzuheizen, und die permanent über den Tag auf einem geheizten Level zu halten. Das exact. heißt, Reifen mal drauf, wenn man dran ist mit Fahren, Reifen werden runter runterfahren, reinkommen und sofort wieder Reifen genau. drauf, dass der Reifen im besten Falle nur einmal am Tag warm und nur ja. einmal am Tag kalt wird. Ja? Genau, auch über Mittag laufen lassen und, und der beste Pro-Tipp überhaupt, auch wenn ich am Ende des Tages fertig bin mit Fahren und der Reifen ist noch gut, Heizdecken drauf nach dem Reinkommen und ohne Anstecken abkühlen lassen. Genau richtig dass er schön langsam die Temperatur verliert, dauert teilweise echt lang, bis der kühl wird in, in der Heizdecke. Mhm, aber, das, aber das schont den Reifen, dagegen, dann bleiben die Weichmacher länger drin und das ist auch das Ausdampfen, was der Reifen hat, wenn man den mit heiß einfach stehen lässt, dann dampf, dampfen die Weichmacher aus. Und das siehst du dann, wenn die Reifen nach ein paar Tagen blau werden. dann weißt wenn du die genau, blau werden, ganz genau, ganz genau. Dann weißt mhm. du genau, die Weichmacher sind rausgegangen, haben sich dann an der Oberfläche, quasi, angesammelt Und ich sehe das bei, bei meinen Reifen, ich tue die, auch wenn ich weiß, okay, der ist nicht mehr so gut, tue ich den trotzdem mit der Heizdecke abkühlen und die Reifen werden nie blau. Auch wenn der jetzt über den ganzen Winter steht, der Reifen wird nicht blau. Das passiert nicht. Und ich habe ich hab einen Reifen, ähm, mit dem ich in Misano zum Beispiel gestürzt bin und den habe ich natürlich nicht langsam abkühlen lassen, den Vorderreifen. Ne? Und der ist blau. <lacht> und der liegt in der Garage komplett blau eingefärbt. Also es ja, ist genau. wirklich so, ja. Ja, ja, das ist so. Und das, das sind halt einfach gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Ähm, ich sag mal, wenn du ein Auto fährst mit einem Turbo und hast da stark auf der Autobahn beansprucht, fährst von der Autobahn ab, dann machst du ja auch nicht das Auto sofort aus. Ja. Man soll Autos warm fahren und kalt fahren. Und beim Exakt. Reifen ist es ähnlich, ja. Bevor es losgeht ins Lick, muss er warm sein und, und bevor man aufhört, muss er dann langsam runtergekühlt werden. Exakt. Was, was, was hast jetzt du, was würdest du jetzt am Motorrad alles, wenn wir jetzt vor die Reifen nach oben gehen? Serienmotorrad, Straßenmotorrad, Nummernschild drauf, was, was muss jetzt derjenige alles vorbereiten, dass er, dass er auf die Strecke fahren kann, ohne jetzt eine Rüge vom Veranstalter zu kriegen? Ganz kurz, was mir gerade noch einfällt, mhm. abschließend zu dem Reifenthema, wollte ja. ich noch gern sagen, das schoss mir gerade in den Kopf, das ist ganz wichtig, ich habe im Winter ja auch für, für Metzler einen Reifentest gefahren, da waren wir mehrere Tage auf den Rennstrecken und da habe ich vorher auch eine Umfrage geschaltet, welche was die Leute sich von dem Reifentest erwarten und danach natürlich auch dementsprechend ausführlich großen Bericht dazu geschrieben ja. Ja. Und ein ganz großes Thema im Bereich Reifen, wo oftmals auch Fehler passieren oder wo ähm, Halbwissen fungiert, viel Halbwissen rumkursiert, ist im Bereich Reifen Luftdruck. Mhm. Das wollte ich gerne, wo wir gerade beim Thema Reifen sind, noch, noch final ähm, Gerne. Nochmal mal etwas drauf eingehen. Ähm, Punkt 1, wenn wir, wenn wir beim Straßenreifen sind und äh, sag ich mal als Rennstreckenanfänger, Rennstreckenbeginner, fängt man mit einem Straßenreifen auf der Rennstrecke an. Leute, ganz wichtig, achtet darauf, den Reifenluftdruck anzupassen. Absolut. Weil. Bei einem Straßenreifen auf der Straße, egal was das für Fabrikate ist oder Hersteller, wie und was und wo, welches Modell, ich sag mal so ein gängiger Reifenluftdruck auf der Straße, so sind mir es gewöhnt, ist irgendwo im Bereich, äh, man sagt immer vorne 2,5 und hinten 2,9 genau. oder vorne 2,3 <lacht> und hinten 2,7. Sowas war immer ja, so, so für Sozius ich, ausgelegt. Genau, ja. mit Sozius fahren und ähm, das ist immer, wenn ich bei, bei unserem Reifenhändler, bei unserem Motorradhändler war, egal was ich da für ein Fabrikat drauf hatte, es hieß immer, ja Mensch, wenn du auf der Straße fährst, machst vorne zwischen 2.3 und 2.5 und hinten zwischen 2.7 und 2.9 und damit fährst du mit einem Straßenreifen, auch wenn du sportlich fährst, eigentlich immer ganz gut. Ja, ja. ja. Angaben sind jetzt mal ohne Gewehr, ich sage bitte immer trotzdem informieren, aber das war so, wie ja. mir es immer gesagt wurde. ja. Und das hat auch immer super funktioniert. Aber wenn wir jetzt mit unserem Motorrad, mit diesem Straßenreifen als Rennstreckeneinsteiger auf die Rennstrecke gehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, Leute, nicht vergessen, passt bitte euren Reifenluftdruck an die Rennstrecke an. Weil die Reifen werden... Deutlich, deutlich wärmer als auf der Landstraße. Und damit die nicht überhitzen und schmieren anfangen und, und, und ihr nicht auf einmal auf die Schnauze fliegt und wisst gar nicht wieso, passt bitte euren Reifenluftdruck an. Und wenn ihr euch unsicher seid und weil ihr in verschiedenen Foren geschaut habt und jeder schreibt irgendwas anderes, mhm. ruft euren Reifenhändler des Vertrauens an. Und sagt ihm, was ihr für ein Fabrikat drauf habt, wo ihr auf der Rennstrecke seid und was er euch für einen Reifenluftdruck empfiehlt. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Da muss der Luftdruck abgesenkt werden. Sonst fangen die sofort das Überhitzen und das Schmieren an, weil sie halt einfach ganz anders beansprucht werden. Ja? Da kommt natürlich drauf, äh, drauf und dran, ist natürlich dann essentiell, mit einem, mit einem sehr genauen Luftdruckprüfer zu arbeiten. Ähm, das ist also Der muss jetzt nicht, nicht irrsinnig teuer sein aber meistens sind Tankstellen-Luftdruckprüfer da nicht die, nicht die gute Wahl dazu und auch so, genau. so, so Werbegeschenke sind auch nicht so toll. Ähm, vielleicht ein paar Euros investieren, ich habe zum Beispiel in meinen YouTube-Videos eh immer einen verlinkt, äh, der ist sehr, sehr genau auf, aufs Hundertstel eigentlich, und dem arbeite mhm. ich, weil das schon ein Thema ist, weil, weil halt äh, wenn, wenn der Luftdruckprüfer drei Zehntel Differenz anzeigt, dann sind drei Zehntel sind beim Motorradreifen ein Thema. Beim Autoreifen wäre das jetzt so, naja. Ne? Kann Motor man vernachlässigen, ja, ja aber genau. im Motorradbereich ist es ein Thema. Genau, absolut. Da geht es auf halbes Zehntel. Ja, absolut. Und ich habe wirklich, Matthias, in den ganzen Jahren Rennsport, in den ganzen Jahren Renntrainings äh, schon ganz, ganz, ganz viel live miterlebt. Ja. Stürze, schlimme Stürze wegen falschem. Reifenluftdruck. Ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, ja, das ist eine Kleinigkeit, das ist eine Hausaufgabe, die man machen muss und da kommen wir jetzt gleich genau. noch weiter. Ich wollte es zwar später ansprechen, aber jetzt haben wir das halt vorgeholt. Ähm, die, die, die, die Thematik Ausdehnung äh, bei Temperatur ist natürlich entscheidend und natürlich. Viel, viele, wissen das, viele wissen das, dass der Luftdruck immer warm gemessen werden muss. Ähm, mhm. Das heißt aber nicht, und da kommt die nächste Gefahr, wenn es jetzt heißt, pass auf, der, der, der Reifen muss jetzt warm auf der Hinterachse, so ein typischer Straßensportreifen, da bewegen wir uns bei 1,7, 1,8 bis 1,9 sogar, so also ein Straßenreifen kann der schon hinten drin haben, da funktioniert genau, der in dem ich. Fenster, da ja. hast du natürlich, du sollst jetzt aber nicht hergehen und den Reifen auf 1,2 bar hinten einstellen. Das wäre eher fatal, sondern da würde ich halt einfach die Empfehlung geben, ähm, auf der Hinterachse zum Beispiel so mit 1,6, 1,5, 1,6 losfahren und dann, wenn der Reifen Temperatur hat, nach 3-4 noch Runden nochmal reinkommen und dann korrigieren auf diese 1,7, 1,8 sowas in dem Dreh. Dass der Reifen mhm. nicht zu wenig Startluftdruck hat, weil sonst walkt der zu, zu stark. Die Thematik ist anders, wenn du jetzt mit Heizdecken unterwegs bist, weil du dann auf die Temperatur ja simulieren kannst. Trotz alledem ist es hundertprozentig entscheidend. Der Luftdruck, mit dem man draußen rumfährt, das ist nicht oder meistens nicht der, den man auf der Heizdecke einstellt. Genau. Ähm, weil vor allem auf der Vorderachse, wenn es nicht so heiß draußen ist und die Heizdecke jetzt auf 80 Grad macht, meinetwegen, und du stellst ihn dann auf 2,4 Bar Luftdruck ein. Und dann fährst du draußen rum und dann wirst du wahrscheinlich reinkommen mit 2,25. Und dann ist mhm. es entscheidend, du musst den Luftdruck so einstellen, dass du den perfekten Luftdruck hast, wenn du draußen rumfährst. Na ja klar, du musst halt in der schnellen Runde reinkommen, nicht lange irgendwas anders machen, sondern einfach Moped hinstellen und sofort Luftdruck messen. Vor allem das Vorderrad ist halt extrem empfindlich, weil das Volumen vom, vom Reifen so wenig ist. Genau richtig. Und dieses Thema habe ich, ähm, habe ich bei, meinem, bei meinem Reifentest, wo ich dann final den Bericht dazu geschrieben habe, auch nochmal aufgerollt, weil das ist auch eine ganz, ganz große Fehlerquelle. Ähm, ich sage jetzt nochmal zusammengefasst für euch, ähm, wenn, ihr mit einem, wenn ihr mit einem Straßenreifen auf der Rennstrecke fahrt, weil ihr gerade erst mit Rennstreckentrainings beginnt, wie es der Matthias eben schon gesagt hat, da könnt ihr auch ohne Heizdecken fahren, ist erstens mal eine Kosteneinsparung und zweitens äh, brauchen die Straßenreifen gar nicht unbedingt am Anfang diese Heizdecken. Da machen sich viele verrückt. Ja. Die ersten zwei Runden etwas langsam tun, der Reifen der Straßenreifen, der baut sehr, sehr schnell an Temperatur auf und dann kann man, kann man nach zwei Runden dann schon anständig angasen. Wie der Matthias sagt, wenn ihr, nur mal als Beispiel, wenn ihr, einen Luftdruck haben möchtet während dem Fahrbetrieb auf der Rennstrecke mit eurem Straßenreifen, mit eurem Sportreifen von hinten 1,9 und vorne, was macht man, Matthias? 2, 4, 2, 5. Im Heißen. Im Heißen. Dann würde ich, wenn ihr ohne Reifenwärmer losfahrt, immer so drei bis vier Zehntel weniger losfahren, gell? Ist das richtig? Mhm. Ja, sowas in dem Dreh. Das ist eine Hausnummer, ja. Da, man, sagt, da liegt man so, auf jeden Fall nicht falsch. Genau, dass man sagt, weiß ich nicht, auf der Hinterachse drei bis vier Zehntel, auf der Vorderachse zwei bis drei Zehntel. Mhm. Ist ein bisschen abhängig von, von ähm der Luftfeuchtigkeit in, in dem Reifen drin. Weil desto feuchter die Luft, die im Reifen ist, umso höher die Ausdehnung das ist Genau, umso stärker Blädereifen. Genau. Klar. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welchen Speed fährt der Fahrer auf der Rennstrecke und wie ist die Asphalttemperatur, wie ist die Lufttemperatur, keine Frage nur. Ja. Ich wollte das jetzt äh, genau, einfach ja, ja. darstellen, damit es nicht äh, für Verwirrung sorgt. Ähm, wir wollten euch damit auf den Weg geben, dass der Reifen natürlich an Temperatur dazu gewinnt während der Fahrt, weil ihr ja ohne Reifenwärmer losfahrt, mal als Beispiel. Ja, und somit steigt natürlich auch der Luftdruck im Reifen an. Genau. Anders ist es natürlich, wenn man mit einem Slick auf der Rennstrecke fährt oder mit einem profilierten Rennreifen und benutzt Heizdecken. Wenn man Heizdecken nutzt, dann hat man die Heizdecken hat man in der Regel eine Stunde bis 90 Minuten drauf. Ähm, Mittlerweile gibt es so moderne Reifenwärmer, die kann man mit einem, mit einem Digital, äh, mit einer Digitalanzeige einstellen. Ich sag mal mal angenommen, Wir haben jetzt Reifenwärmer, die die 90 Grad heizen und haben die 60 bis 90 Minuten drauf. Da ist man natürlich dann, wenn man rausfährt, schon deutlich näher. Mit dem ja, Luftdruck, genau. an diesem Luftdruck dran, den wir dann auch draußen während der Fahrt haben. Aber selbst da, Leute, achtet ganz penibel drauf. Macht euch am besten von Anfang an immer eine Notiz. Was haben wir für eine Asphalttemperatur? Was haben wir für eine Lufttemperatur? Mit wie viel Luftdruck bin ich rausgefahren? War der Luftdruck beim Rausfahren kalt oder warm? Also hatten wir 90 Minuten Heizdecken drauf oder sind wir... Äh, ohne Heizdecken losgefahren. ja. Und dann, wenn ihr nach drei, vier zügigen Runden sicher gehen wollt, ob ihr jetzt auch während der Fahrt den richtigen Luftdruck drin habt, dann fahrt zügig in die Box rein, sofort den Luftdruckprüfer vorne und hinten ans Hinterrad, zack, zack angepasst, nachgeprüft und dann kann man weiterfahren und kann sich sicher sein, es passt alles. Genau. Und da, wie du sagst, Temperatur messen, Außentemperatur, Drehtemperatur, äh, da gibt es äh, auf Amazon für 15 Euro so Lasertemperaturmessgeräte, die sind Richtig. für sowas absolut ausreichend. Die werden wahrscheinlich nicht auf 2, 3 Grad genau sein, Die das da überhaupt keine Rolle, weil du brauchst genau. die Hausnummer, die Idee einfach, was habe ich jetzt ungefähr, und dann siehst du, wenn ich mehr habe, wie verhält es sich, wenn ich weniger, weniger habe, wie verhält es sich. Das ist so, die, dass du einfach eine Idee, eine Hausnummer hast. Das ist genau, entscheidend. Ich, ich will dir mal ein Beispiel nennen. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Rennwochenende hatte, ja, und wir haben fürs Qualify frische Reifen draufgezogen. Ja. Dann waren die Reifen, die frischen Reifen, 90 Minuten lang auf einem 90 Grad heißen Luftdruck äh, auf einem 90 Grad heißen äh, Reifenwärmer yeah. und dann ging das Quali los und dann bin ich zwei Runden richtig knackig gefahren, yeah. kam dann nochmal in die Box, wir yeah. haben final den Luftdruck angepasst und dann wusstest du, okay, die Reifen sind angerollt, es kann losgehen, yeah. verstehst du? Ah, genau. Ähm, und ich bin mit dem richtigen Luftdruck unterwegs. Ja. Und das ist, und das ist, obwohl wir 90 Minuten lang mit 90 Grad heißen Reifen wärmen. Ähm Vorgeheizt haben und haben dann, sage ich mal, wir wollten dann einen heißen Luftdruck haben von vorne 2,3 und hinten 1,6. Ja, hm. dann weißt du, okay, du machst vorne 2,3, lässt er drauf bei keine Ahnung normaler Temperatur rund um die 20 Grad, weil der Vorderreifen der bläht sehr wenig. Ja. und hinten sind wir dann mit mit ähm, 1,4,5 oder 1,5 losgefahren, weil wir wussten, okay, er bläht der, der sich hat noch mal eine Ecke wärmer, äh, es bläht sich noch mal eine Ecke auf, ja. Und das hat auch in den meisten Fällen gepasst. Aber wenn du dann mal, wie zum Beispiel am Hungaroring eine Hitzeschlacht hattest mit 60 Grad ja. äh, Asphalttemperatur, da musste natürlich eine deutliche Ecke tiefer losfahren. Oder am Nürburgring, Wetterkapriolen mit nur 4-5 Grad Asphalttemperatur. Ja, genau. ja, ja. Da musste dann natürlich eine, eine Ecke höher liegen, weil der Reifen gegebenenfalls auch an, an äh, Luftdruck verlieren ja. kann. Ähm, deswegen sage ich, das ist ein heikles Thema äh, mit diesem heiß gemessen, äh, kalt gemessen, während der Fahrt, vor der Fahrt. Leute, bitte Luftdruck, schenkt diesem Thema ähm, Aufmerksamkeit, weil dadurch könnt ihr schwierige Stürze... Mit Hausaufgaben verhindern. Mit Hausaufgaben, wenn ihr sie macht, verhindern. <lacht> Überprüft <lacht> euch bitte beim Reifenhändler eures Vertrauens, was möchte ich fahren, welchen Rennstreckeneinsatz habe ich vor mir, was für einen Reifen habe ich auf meinem Motorrad, welche Empfehlungen haben wir für diesen Reifen auf der Rennstrecke und sollte dieser Luftdruck heiß oder kalt sein und, und, und. Ja? Genau. Ähm, deswegen. Äh, da, da, da habe ich schon ganz viel mitgekriegt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Okay, super. Dann gehen wir weiter zu, zu der Vorbereitung am Motorrad. Wenn jetzt jemand ein Einsteiger, ein Straßenmotorrad, Supersportler, BMW, Yamaha, Kawa, völlig egal. Ein paar Kleinigkeiten, die die Veranstalter mhm. wollen. Da geht es hauptsächlich auch nur um Sicherheit, um, um Ablenkungsthemen. Natürlich müssen die Spiegel runter. Äh, einfach aus dem Grund, dass du zum einen nicht siehst, was hinter dir ist. Das ist natürlich ein Riesenthema, aber ein Straßenfahrer will ja sehen, was hinter einem ist, verständlicherweise. Ein Rennstreckenfahrer, genau. ein langsamer Rennstreckenfahrer oder ein langsamer Rär aus der Hintermann vielleicht, wäre mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit extrem beunruhigt, wenn er wissen würde, dass gerade hinter ihm einer angeflogen kommt. Deswegen genau ist es richtig. wichtig, Spiegel runter. Und zum anderen auch noch, im Falle eines Sturzes, im Falle eines Crashes, dass kein Glas bricht und auf der Strecke liegen bleibt. Das ist zum einen, warum das die Spiegel runter sollen und die Scheinwerfer abgeklebt werden sollen. Das Vollkommen geht richtig, mit das reinem Panzertape möglich. Oder auch du hast, glaube ich, auf der BMW, was hast du da drauf gehabt, so weiße Folie, oder? Genau, wir hatten Folie drauf. Und äh, auch, ich habe ja eigene Renntrainings, die ich auch ver veranstalte mit meinem Kumpel Laurenz. Mhm. Und da sagen wir zu unseren Teilnehmern, da haben wir auch einige Einsteiger dabei, da sagen wir immer, Leute, ihr braucht kein Hightech-Rennmotorrad mit Carbonverkleidung oder sonst was. Ihr könnt auch gerne mit einem äh, herkömmlichen Landstraßenmotorrad mit einem ganz normalen Straßenmotorrad bei uns mitfahren. Aber es muss natürlich in gewisser Art und Weise präpariert sein. Das heißt, wie du schon gesagt hast, Spiegel auf jeden Fall abmontieren, weil vorne spielt die Musik. Der, der von hinten kommt und ich überholen möchte, der hat die Verantwortung ja. für sich selbst und für dich. Der Schnellere und ist immer der, der Verantwortungsvolle. Genau, und deswegen vorne spielt die Musik, weil das es läuft so schnell die Gefahr, wenn du noch Spiegel dran hast, und dann schaust du in den Spiegel und dann siehst du einen von hinten mit überhöhter Geschwindigkeit ankommen und dann weißt du nicht, oh wie verhalte ich mich jetzt, mache ich dem Platz, mache ich dem keinen Platz und dann will er dich links überholen ja. und du ziehst am Ende noch nach links und dann kommt es zu einem Crash. Das ist total Quatsch. Deswegen Leute, Spiegel abmontieren auf der Rennstrecke, die Musik spielt vorne und wer euch von hinten überholen möchte, der sucht sich seinen Weg. Egal wie schnell oder wie langsam ihr seid, ihr bleibt immer auf eurer Ideallinie, sodass der von hinten ankommende Fahrer euch zu jeder Zeit einschätzen kann. Egal wie schlecht die Ideallinie ist, muss man dazu sagen, weil da, kann jetzt, da können jetzt viele sagen, ja, ich, ich hab, ich bin ja, meine Linie ist ja vielleicht scheiße. Völlig egal, egal wie schlecht sie ist. Der Hintermann, der schneller ist, hat die Verantwortung, das zu erkennen. Wenn ich auf einen langsamen aufkomme und der fährt eine schlechte Linie, dann soll er diese schlechte Linie in Anführungszeichen quasi weiterfahren. Ja? Weil dann, nur dann kann der Schnellere ihn einschätzen. Wenn der genau. Langsamere dann anfängt zum, zum oh, oh, ah, ne, und dann fangen sie an zum Schlangenlinienfahren, dann kennt sich der Schnelle hinten nicht mehr aus und Oh, wo kann ich jetzt? Äh, jetzt macht er das. Sondern einfach sagen, okay, meine Linie wie auch immer, wie, auch, wie schlecht auch immer sie ist, darauf bleiben. Vor allem der von hinten kommende, der hat ja drei, vier Kurven Zeit gehabt, den Vordermann zu studieren, einzuschätzen und, ähm, und, und wird sich dann seinen Weg bahnen. Ja? Ähm, deswegen ganz wichtig, Spiegel ab, nach vorne orientieren und einfach seinen Stiefel fahren. Und im besten Falle. Das sage ich auch immer wieder, wo, wo du gerade gesagt hast, egal wie die Ideallinie <lacht> ist, egal wie gut oder schlecht, im besten Falle als Rennstreckeneinsteiger die ersten Renntrainings immer nur mit Instruktor fahren, Absolut. der euch wirklich die Ideallinie beibringt, der euch die Blickführung beibringt, der euch die richtige Fahrtechnik, Körperhaltung, Linie Ohne, fahren. dass wir jetzt was verkaufen wollen. Ja, nee, das, das, das geht gar genau. nicht. Naja. Gar nichts damit zu tun. Ich habe damals auch angefangen mit Rennstreckentrainings und für mich war es ganz klar, dass ich meine ersten Trainings, die ich fahre, natürlich mit einem Instruktor fahre, weil ich komme von der Landstraße, wo ich meine Straßenhälfte Platz habe und auf einmal bin ich auf der Rennstrecke und habe 10, 12, 15 Meter Platz und, und kein Gegenverkehr soll die Strecke ausnutzen. Ich bin ja total überfordert. Ich weiß gar nicht, wie, was, wo da auf mich zukommt. Ja. Deswegen ganz wichtig... Keinen falschen Ehrgeiz, nehmt euch einen Instruktor, der bringt genau. euch die Linienführung bei, die Blickführung, die, die ganze Fahrtechnik und, und ja, so kann man Step-by-Step Step aufbauen mit bestmöglichster Betreuung und mit dem nötigen Maß an Sicherheit. Da geht zurück das, zum, Thema, zurück ja. zum Thema, Spiegel abschrauben, ganz wichtig und falls die Lichter und die Blinker beim Rennstrecken Rennstreckeneinsatz dranbleiben, dann bitte abkleben dass, wie der Matthias eben schon erwähnt hat, im Falle eines Falles nicht die Splitter auf der Strecke rumfliegen. Genau, da geht es ja auch weiter mit äh, an der hinteren Seite, die Blinker vorne, Zeig. hinten, ähm, eventuell mit abkleben, wenn man es nicht abmontieren kann, Kennzeichenhalterung, wenn es geht, abmontieren, ist natürlich dann teilweise immer schwierig, weil die Kabel dann eventuell abgeschnitten werden müssen oder so. also im Notfall dann Kennzeichen halt einfach abkleben, sage ich jetzt mal, ne? aber, das, genau. aber das ist eigentlich ausschlaggebend und dann sind halt ein paar so Sachen wie, ich muss halt einmal einen Check machen am Bike, wenn ich mich selber auskenne, kann ich selber machen, kann einmal in die Bremsbeläge reinschauen, ist da noch viel genug Fleisch drauf, weil Bremsbeläge brauche ich definitiv mehr auf der Strecke als auf der Straße, auch ein Einsteiger, Richtig. Ein Service kann ich mal machen lassen, ist alles, ist alles trocken, ist da nichts irgendwie, sifft da nichts irgendwie unten in Bug drin, dass da irgendwas ölig ist oder so. Du wirst auf der Rennstrecke auch der Einsteiger wird das Motorrad in einen Bereich bringen, drehzahl, leistungstechnisch, hitzetechnisch, dass es, wo es auf der Landstraße in der Regel nicht hinkommt, und da macht sich dann sowas extrem bemerkbar, wenn jetzt irgendwas ein bisschen subbt. Und auf der Straße äh, geht es wahrscheinlich zwei Jahre lang gut, aber auf der Rennstrecke mit viel Schräglagen, mit, mit, mit viel Drehzahl und der hohen Temperatur, die dann doch entsteht, kann das eventuell ein Problem sein. Einfach, einfach das Motorrad muss einfach in einem passablen, vernünftigen Zustand sein. Äh, Bremsen müssen funktionieren, es darf keine Lampe irgendwie leuchten, am besten Fall keine Motorsteuerung, es soll kein Öl irgendwo sein, keine Flüssigkeiten äh, und, dann, und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg und dann kann ich, von der Straße auf die Piste gehen mit dem, mit dem Straßenbike mit Seitenständer. Natürlich, wenn jetzt der, derjenige kommt und sagt, naja, ich möchte jetzt schon, ich habe ein zweites Motorrad mir besorgt, weil das ist was, was mir definitiv gefällt. Oder ich habe schon mal mit dem Straßenmotorrad so einen Einstiegstest gemacht, jetzt gehe ich auf die Rennstrecke mit dem Rennstreckenmotorrad. Dann geht es natürlich ein bisschen, wird es ein bisschen komplexer. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Richtung schwenken, weil da sind auch viele dabei, die schon ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Und die fragen natürlich auch, was, was was müssen, wir denn, was müssen wir denn da alles mitnehmen, was, was, was für Ständer sind denn gut, was für Heizdecken soll man denn nehmen und da möchte wir euch einfach ein bisschen so an die Hand annehmen. Ich persönlich äh, bevorzuge auch den, den Ständer für vorne, der an die Gabelbrücke eingehängt wird, einfach aus dem Grund, dass du kannst einfach besser hantieren, du kannst besser, ich meine, der, der andere geht auch, wo du unten auf die Gabel reingehst, aber ich empfehle, wenn ich mich schon ausrüste, den Ständer für die Gabelbrücke zu kaufen, ähm, weil man da erstens einmal die Gabel entlastet, zweitens einschlagen kann nach links und rechts, wenn man mal was wechseln muss, Bremsbeläge etc. ist das einfacher. Ähm, Heizdecken, es kommt jetzt darauf an, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese, da gibt es günstige auch von Konstanz oder wie die heißen, die sind für einen Hobbyfahrer, sind die gar nicht so schlecht, weil die kosten nicht viel und halten für den seinen Einsatzzweck wahrscheinlich vieles aus. Bei mir sind die leider kaputt gegangen, hat aber einen anderen Hintergrund, weil ich natürlich extrem viel die Dinger gebraucht habe. Es ist ja ein, für mich ist es ja quasi in Dienstleistung ein Werkzeug ja, für, für, für einen Handwerker. Mhm. Und, und da muss man dann schon ein bisschen investieren in, in so Capits oder KLS. Gut, das wäre natürlich schon ein bisschen übertrieben. Aber da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil die ganzen günstigen, das sind ja lauter Drahtheizer, ne? Die haben da so, so, so Spiral-Drahtförmige Heizdrähte drin in der Matte, ne? Ja, richtig. Und dann gibt es ja die Profi, ich weiß nicht, habt sie in, in der IDM-Dick die diese von KLS zum Beispiel, die so Carbon-Matten beschichtet waren, die so ohne Drahtheizer waren? Ich sag immer, ich sag immer Achtung, Schleichwerbung. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich vertraue da voll auf die Reifenwärmer von HSR. Aha. HSR ist... Äh, zum einen ist die, die Familie äh, eine sehr gut befreundete Familie von mir. Mhm. Äh, das ist die Family rund um den Peter Obel. und äh, der Peter ist selbst seit Jahrzehnten im Rennsport integriert, fährt mhm. selbst Motorrad, sein Junior äh, der Basti ist mein Sprössling in meiner Academy. Ähm, also das ist alles handmade, alles wirklich aus Liebe zum Rennsport und die produzieren selbst Made in Germany. Eigene Reifenwärmer sind ganz, ganz nah am Mann, entwickeln ständig weiter. Und da gibt es äh, verschiedenste Modelle vom Einsteiger bis zum absoluten Profi-Modell mit, mit Digitalthermometer mhm, und verstellbar bis über 100 Grad. Ähm, Was kosten die so in dem Dreh? Eine, das zu einem attraktiven Preis, wollte ich gerade sagen. Das geht von bis, ja, fängt irgendwo bei 200 Euro an, geht hoch bis äh, weiß ich nicht, 400, 500 Euro sowas, ja, es ja. kommt drauf an, welches Modell du natürlich haben möchtest, aber wenn du dich da das ganz normale, an das ganz normale Basic-Modell wendest, ähm, bist du so roundabout, ich, ich müsste jetzt lügen, aber so roundabout bei 250 ja. Euro. Da geht's auch aber, los, ja. Eine super Technik, ein super Reifenwärmer und wenn da mal irgendwas mit sein sollte oder kaputt geht oder der Stecker nicht funktioniert oder, oder, oder, dann bist du wirklich nur ein Anruf oder eine E-Mail von dem Support weit entfernt mhm. und du kommst sofort weitergeholfen Sehr schön. und ähm, dafür mache ich gern Werbung. Ähm, weil ich super finde und weil ich sage, unterstützt deutsche Firmen, deutsche Unternehmen. Absolut. Und das ist eine Familie, die das aus, aus Herzblut und Leidenschaft machen. <lacht> ja, super. Daumen hoch. Wo wir natürlich gerade wieder beim Unterstützen sind. Wir haben natürlich auch wieder unseren Spendenlink unten in der Beschreibung. Wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr davon haben wollt, unterstützt uns ein bisschen mit 1-2 Euro. Da freuen wir uns äh, riesig, dass wir nicht so ganz umsonst arbeiten müssen. Und die Heizdeckenhersteller arbeiten natürlich auch nicht umsonst wäre eine tolle Sache. <lacht> so, äh, jetzt geht es natürlich weiter. Äh, Werkzeug. Ne? Werkzeug genau, ist eines der ist, äh, wichtigsten Check Dinge. Ist Allerdings ja. ist es natürlich die Frage, wo fängst du an und wo hörst du wieder auf? Es mm. gibt ja so, also ich habe ja die lustigsten Schüler erlebt, die lustigsten Leute auf der Rennstrecke, da gibt es welche, die sind total minimalistisch mit auch so äh, kleinen Körbchen oder Metzgerkistel, diese roten Dinger, da. die kennst du bestimmt auch, ne? Äh, bis ja, hin zu Leuten, die, die die wirklich den ganzen Sprinter mit Werkzeug voll haben. Äh, und jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir eine Empfehlung darüber geben, was man machen soll. Und ich kann nur von mir sprechen und ich versuche ein gesundes Mittelmaß zu finden. Weil ich bin ja grundsätzlich auf der Rennstrecke, um Motorrad zu fahren und nicht zu schrauben. Äh, und ich denke, genau. wenn größere Dinge kaputt gehen, dann kannst du sowieso also dann würde ich einpacken, weil ich fange da nicht an, da Getriebe auszubauen. Es gibt Leute, die können das, aber die hören jetzt auch nicht zu, weil die wissen, was sie mitnehmen. Genau, ich sage da einfach, wie du schon sagst, gesundes Mittelmaß, eine gut sortierte Werkzeugkiste. Ich sag mal, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Aber eine gut sortierte Werkzeugkiste, wo von allem ein bisschen was drin ist. Ja, ein kleines Ratschensortiment, ein paar Schraubenzieher, vielleicht einmal ein Werkzeug, ja, Ein paar verschiedene Inbus-Sätze. Ähm, mhm. Dann sollte da ein Reifenluftdruckprüfer drin sein, mal eine Luftpumpe. Ähm, Luftpumpe Kabel ist wichtig. Eine Fahrradluftpumpe, die kostet 10 Euro. Da haben mich schon genau. so viele ausgelacht über meine... <lacht> Eine Fahrradluftpumpe, die hat aber einen riesen Vorteil. Du glaubst gar nicht, wie oft, dass ich die in der Box verleihe. Da lachen ja, sie immer alle, aber die funktioniert immer, völlig egal, funktioniert wo immer. wir brauchst sind. Du brauchst keinen Kompressor mitzuleifen, um genau. nimmst deine Fahrradluftpumpe, wenn du mal ein paar Zehntelchen auf den Reifen draufpumpen musst, weil genau. du aus Versehen zu viel abgelassen genau. hast oder weil ein bisschen was fehlt, dann bist du immer schnell äh, am Mann mhm. und hast äh, die Pumpe schnell zur Hand. Ja. Exakt, und die kostet gar nichts im Verhältnis. Und vor allem, jetzt kommt der nächste Faktor, Gewicht. Gewicht ist ein Thema. Wenn du auf die Rennstrecke fährst, ist Gewicht ein Thema. Je nachdem. Manche Absolut. fahren mit, mit, mit, mit einem kleinen T5-Bus oder mit so, einem, mit so einem Vito oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, da ist Platz und Gewicht sowieso ein Thema. Die anderen ähm, haben einen Hänger, da ist Gewicht auch ein Thema. von dem her, Und es geht auch um die, den, den Faktor Zeit und, und Aufwand. Weil ich möchte ja, also ich empfehle es zumindest nicht, wenn ich jetzt sechs Rennstrecken-Termine im Jahr habe, dass ich bei, bei, bei, bei einem Termin mit drei Tagen fünf Tage Aufwand habe, sondern versuche ich, dass ich alles schon so vorbereitet habe, so minimalistisch und so wichtig wie möglich, die Sachen aber beieinander habe und es einfach nur ins Auto stelle, Bike rein, los geht's. Und nicht Richtig. erst einen Tag lang aussuchen muss, was brauche ich, was, was, was ist wichtig. Deswegen habe ich mir selber, ich habe mir da so einen kleinen Trolley gekauft von... Von Stanley, glaube ich, ist der, den ich so hinter mir herziehen kann. Da ist da ist immer alles drin, da habe ich einmal ein bisschen Geld ausgegeben. Quasi alles doppelt gekauft, mehr oder weniger, nicht doppelt, aber alles, was ich schon hatte, nochmal gekauft, extra für die Rennstrecke. Und eben, die, wie du sagst, so dieses typische Ratschen-Ding, Imbus etc., Panzertape, Kabelbinder. Ja. <lacht> das, ist, das ist das Rennstrecken Repair, -Repair Kit Repair Tool ja. Number One Kabelbinder und tape. Ja. und dann glaubst, ist das auch drinnen ne? das ist schon geholfen ja hat. ja logisch das ist wichtig und dann ist es auch drin da habe ich einen Schub da ist nur Putzzeug drin da ist halt ein Glasreiniger drin oder ein Visierreiniger ein paar Mikrofasertücher, Bremsenreiniger, Bremsenreiniger ja. genau und das ist wie du sagst ich sag da auch ähm für den Hobby Racer an Equipment so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Genau. Das Motorrad sollte in dem Moment, wo es ins Fahrzeug verladen wird und wir fahren zur Rennstrecke los, schon bestens präpariert und vorbereitet sein, sodass man vor Ort gar nicht noch großartig anfangen muss. Ja? Und dann für den Fall der Fälle, eine gut sortierte Werkzeugkiste, einen anständigen Satz Reifenwärmer, einen anständigen Satz, Ständer, wo das Motorrad aufgebockt wird. Ja, ähm, ganz wichtig, das wird auch gern mal vergessen. Äh, meine Kabeltrommel, einen Adapter, Adapter ein Camping-Adapter, Camping-Adapter, Camping genau. Mal so ein Mehrfachstecker mit ein und aus ähm, Knieschleifer, ganz wichtig. Ja, ja, Zusatz. Ja, aber der und Einsteiger gut. braucht es vielleicht noch gar nicht so. Nee, aber, aber ich sag mal, viele Rennstreckeneinsteiger schleifen ja auch trotzdem schon hier irgendwo mit dem Knie und, und, oder Hobby-Racer, ja. Und, und wie oft habe ich das schon erlebt, dass die Leute auf der Rennstrecke sind, schleifen sich die Kombi kaputt und haben keinen zweiten <lacht> Satz Knieschleifer dabei. Ja? Und wenn dann kein Renndienst gerade vor Ort ist, äh, dann musst du durchs Fahrerlager laufen und musst nach Knieschleifern betteln. Und das genau. kann man sich äh, sparen, indem man sich einfach mal einen zweiten Satz äh, Knieschleifer mit einpackt, ja. Absolut. Es gibt natürlich auch diese ganzen Hilfsmittelchen, wie zum Beispiel jetzt von ich muss den, mache ich eh noch ein Video rüber, über den Ständer von Riga-Rennsport, der hat so einen, so einen Paddock-Ständer, wo du hinten den Kombi aufhängen kannst, wo du, wo du Reifen ranstecken kannst, wo du einen Helm draufstecken kannst mit einem Lüfter drin. Super Idee, ne? qualitativ auch extrem hochwertig. Geil, auf alle Fälle. Genau, ist jetzt aber nichts, was man jetzt unbedingt braucht. Das ist ein Luxusartikel, ganz klar. Ähm, davon, Aber wir reden jetzt wirklich, wollte ich jetzt nur mal so am Rande gesagt haben, wir reden jetzt von Ding, den Dingen, die man wirklich braucht. Und ich bin ja auch einer, ich bin extrem minimalistisch. Du glaubst gar nicht, was zu mir Leute kommen sollen. Du, ausgerechnet du, hast nur hier zwei so Kistchen dabei. sage ich, ich, ich will, bin hier zum Motorrad fahren und nicht mich hier in der Box einzurichten. ja Ich lebe hier nicht, ich will hier auch nicht leben. Ja, klar. Und ich habe auch ja, keinen Bock, das immer herzurichten. Ich will einmal, das, ich will das einmal herrichten und dann will ich das ins Auto reinstellen und losfahren. Fertig. Ja. Und losfahren. Ja. Genauso wurde gerade den Rieger paddock ansprichst. Josch Rieger, auch ein jahrelanger guter Freund von mir aus dem Rennsport. Wir haben schon viele coole Wochenenden zusammen verbracht und, und äh, auch das muss supportet werden. Der Josch, hat mhm. seinen sein Hauptberuf und, und aus Leidenschaft zum Rennsport hat er sich nebenbei noch sein Business aufgebaut mit den, mit den äh, Rieger ständern und das Ganze hat sich so toll entwickelt und er baut sich so mühevoll auf und es ist ein absolut geiles Produkt in dem Fall. Schaut gerne mal da vorbei, weil gerade für die Hobby-Racer, die jetzt nicht wie ein IDM-Team in der LKW dabei haben und, und verschiedene Flight-Cases und, und Equipment, du hast da so ein Ständerchen, das ist in der Tasche verpackt, das baust du dir auf, bumm, da kommt der Helm dran, da kommt die Lederkombi ja. dran, zack zack, zack, zack, ein bisschen Putzzeug und dann hast du mit einer kleinsten Aufstellfläche eine gut sortierte Box und alles am Mann. Also Daumen hoch mache ich für sowas äh, gern unbezahlte Werbung. Nee, okay. ist super, das Ding ist super, es ist preis, preismäßig ein bisschen, uh, uh, es ist aber sehr hochwertig, von dem her ist der Preis absolut gerechtfertigt, es ist nur für einen Einsteiger wahrscheinlich jetzt ein Gadget, was er sagt, Es muss jetzt auch nicht sein. Ähm, da ja. fällt mir noch ein, eine viel wichtigere Investition ein, die sogar billiger ist als der, der Paddock Ständer und das ist was, was man auch mit jedem Serienstraßen Supersport-Motorrad machen sollte und das habe ich mit jeder Serien-Yamaha R1, die ich bisher neu aus der Schachtel bekommen habe und ich habe bei jedem Motorrad das Fahrwerk einstellen lassen. Mhm. Äh, und in der Regel habe ich sie vorne weicher machen lassen müssen und hinten härter machen müssen, weil die Balance eigentlich nicht so passt. Ich weiß nicht, warum die auf der Straße so rumfahren oder wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber bei jeder Serien R1 aus der Schachtel war die vorne zu hart, hinten zu weich. Und das ist, da würde ich eher zu jemandem gehen und da irgendwie 100, 150 Euro für ein bisschen am Setup rumdrehen, da ist man bedient damit, der braucht keine andere Feder reinstecken, der braucht nicht irgendwie das, die Schimms umlegen oder irgendeinen so Schmarrn, der braucht genau. einfach nur Federvorspannung und die Dämpfung ein bisschen auf dich abstimmen, auf die Rennstrecke abstimmen und das ist in der Regel sogar softer als auf der Straße und da ist ein Trugschluss, da gibt es ein, ein anderes Thema, habe ich eh schon zwei Videos dazu gemacht. Aber das ist eine Investition wert, bevor ich jetzt gehe und mit, wenn ich jetzt mit einem Straßenreifen auf die Rennstrecke gehe und bevor ich da Slicks rauf tue und Heizdecken und Ständer und das erste Mal Rennstrecke, da sind die 100 Euro an ein bisschen am fahrwerk Setup von jemand, der sich auskennt, extrem gut investiert, weil ein sicheres Motorrad ist abhängig von der Fahrwerkseinstellung und natürlich auch von den anderen äh, Dichtigkeiten, Flüssigkeiten etc. Aber Fahrwerk mhm. ist immer vernachlässigt, extrem vernachlässigt. Da habe ich eh ein umfassendes Video dazu gemacht. Hast du absolut recht, das ist so. Das ist so und äh, super Einwand, einfach mal bevor es losgeht, wenn man eh das Motorrad hat, man ja dann meist eh beim Händler des Vertrauens und sagt, Mensch du, ich will noch mal auf die Rennstrecke, mach bitte nochmal einen Ölwechsel, mach paar neue Bremsbelege äh, rein, äh, zieh noch mal eine neue Bremsflüssigkeit durch, überprüfe genau. das Kettenspiel, genau. äh, schau mal, ob alles dicht ist, sicher mir die, die Öleinfüll- und Auslassschraube ja mit einem Sicherheitsdraht, damit nichts passieren kann. Und wenn man eh das ganze Motorrad schon durchchecken lässt und lässt sich auch noch einen Satz neue Reifen draufziehen, so dass man wirklich auf die Rennstrecke kann und ist fix und fertig vorbereitet und auch noch sicher, dann kann man auch sagen, du pass auf, lass uns doch gerade mal das Fahrwerk schön im Setup Grundeinstellung für die Rennstrecke drauf machen, negativ Federweg anpassen, die Dämpfung ein bisschen mit anpassen und dann ist man bestens beraten und vorbereitet. Und das vergessen viele, da hast ja. du absolut Was auch noch so ein wichtiger, wichtiger Fall ist und das auch bei vielen Veranstaltern, lassen sie dich ohne gar nicht fahren und ich finde es auch für richtig. Und das ist zum Beispiel, was die eigene Sicherheit anbelangt, natürlich zu dem Lederkombi, am besten einteiliger Lederkombi, dementsprechend ein Rückenprotektor Extra. Also nicht diese komischen Schaumstoffdinger, die da in dem Rückending hinten drin sind, weil das ist eigentlich nichts wert, sondern wirklich einen richtigen Panzer. Also wenn hm. du kein Airbag hast, vor allem, sehr wichtig, gibt ähm, es für deine Es gibt's, die, gibt's die, die, die sind richtig so zum Überschnallen, so ein Turtle quasi, ne? wie, so, wie so eine Schildkröte. Äh, ja, genau. Extrem wichtig. Beim Speer lassen sie dich ohne diesen Ding gar nicht raus. Und es ja, sind, sie, haben, sie haben auch recht und, das, und an sowas denken Straßenfahrer nicht, weil der Straßenfahrer das, das nie, nie benutzt hat, das Denkens. Ne? Und, und von dem her ist es, da hat es schon viele gegeben, die dann beim Speer in, in Hockenheim oder sonst was waren, haben die die E-Mails nicht perfekt gelesen, wo das eigentlich drin steht Und dann standen die da und konnten nicht fahren und mussten dann auch im Fahrerlager. Oh, hat jemand einen zweiten oder so? Ne? Mit viel Glück geht es dann, aber wenn man es vorher schon weiß, das ist eine wichtige Investition für jemanden, der noch nie auf der Rennstrecke war. Ein anständiger Rückenprotektor. Genau so. Weil Leute denkt immer dran, es geht um die eigene Sicherheit. Ich habe so viele Sachen auch in diesem Bereich <lacht> ja. schon erlebt in den letzten Jahren. Da sind die Leute mit so, keine Ahnung, mit so, mit so leichten Rennsportschüchen nach ausgefahren. Ja, ja. Oder da haben sich die ältesten Helme aufgezogen. Ach, ich dachte mir, Mensch, da waren Aussagen dabei von Leuten, auch oh, ich dachte mir, wenn ich zur Rennstrecke fahre, da kann ja ein Sturz mal schneller passieren. Da habe ich mal meinen alten Helm von <lacht> zu Hause ausgekramt, damit ich mir den neuen nicht kaputt mache. Und da denke ich mir, Leute, was ist denn mit euch schief? Es geht um eure eigene Gesundheit, um eure eigene Sicherheit ja, und super. alles. Und dann haben die noch an ihren Karren das feinste Fahrwerk, alles mit goldeloxierten Schräubchen und hier und da die totale Eisdielenkarre schlechthin und fahren mit dem abgefucktesten Sicherheitsklamotten rum, die es <lacht> nur gibt, weil sie Geld sparen wollen. Ah ja, wirklich, das muss ich jetzt so mal sagen, ja, ja, wo, ich denke, ja. wo ich mit denke. Also irgendwas läuft doch da verkehrt. Ja. Es geht doch um die eigene Sicherheit. Ja. Und wenn wir dieses Thema, dieses Hobby, diese Leidenschaft, alles rund ums Motorrad schon betreiben und bearbeiten, dann lasst es uns doch bitte so bearbeiten und so sehen, dass die Sicherheit und der Schutz der eigenen Gesundheit nach wie vor das Höchste und Wichtigste ist. Ja, ey. Absolut, das sind, das sind ja teilweise nur Kleinigkeiten, mit denen man das Ganze sicherer oder, oder gefährlicher machen kann. Aber da wird oft einfach an der falschen Stelle gespart. Deswegen auch ja. die Anfragen bezüglich, ja wie alt darf ein gebrauchter Reifen sein, den ich kaufe. Und Slick, ja, mm, mm, nicht gebraucht, nee, gar nicht gebraucht. Genau. Äh, wenn der jetzt neu ist, dann kann der jetzt, wenn der jetzt ein DOT 2018 hat, dann, und wir sind jetzt im Jahr 2020, dann wäre das für mich kein Problem hätte ich da keinen Schmerz damit. Also habe ich schon viele Reifen jetzt da gehabt, auch das ist überhaupt kein Thema. Also da gibt es dann auch welche, die tun dann sagen, ah, der Reifen ist von letzten Jahr, spielt keine Rolle. Da ist viel genau. wichtiger, wie ist der Reifen gelagert worden. Das ist entscheidender, dass der Reifen Richtig. nicht bei, bei Frosttemperaturen spazieren gefahren wird oder montiert wird in Frost oder so. Aber, aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass, dass ein Slick, wenn dann neu ist und ein Straßenreifen sowieso auch neu, aber halt Bevor ich einen gebrauchten irgendwo aus der Börse kaufe, lasse ich meinen Supersport-Reifen auf dem Motorrad drauf. Ja. Absolut. Ich sage immer: Achtet bitte drauf, wo ihr eure Reifen bezieht, dass ihr eine vertraute Quelle habt, einen vertrauten Händler habt, wo ihr eure Reifen bezieht, damit ihr immer wisst, wie wurden die gelagert. Ich sage immer im besten Falle kühl, dunkel, trocken. Ja. Ähm, dass das Herstellungsdatum des Reifens, wie der Matthias eben schon gesagt hat, nicht zu alt ist. Ich sag mal, bei neuen Reifen, was sagt man da in der Faustregel? Ein bis zwei Jahre? Zwei, ja? wenn ich ganz ehrlich, wenn jetzt ich einen kriegen würde, der aus 2017 ist, hätte ich auch keinen Schmerz dabei. Ja, da ist es auch noch in Ordnung, aber da müssen sie halt auch gut gelagert sein. Ja, ja, genau. Und gebrauchte Reifen, wie du vorhin auch eingangs schon erwähnt hast, gebrauchte Reifen wirklich dann nur von Leuten, wo er genau wisst, ey, okay, ähm, die sind ein paar Runden alt nur oder ein paar Turns nur gefahren und die wurden sauber ordentlich gelagert. Das ist, das machen wir ja unter uns Razern ja auch, ja. Gell? Aber sagst, es gibt auch, her. es gibt halt auch Hersteller, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da darfst du halt vor allem bei den Hinterrädern nicht darauf vertrauen, dass die noch Löcher haben. Ist halt ein Thema. Es gibt, es gibt Hersteller, die kannst du runterfahren, bis dass die Löcher weg sind und die gehen immer noch gut und es gibt Hersteller, da mhm. kannst du das nicht machen. Deswegen ist es sehr schwierig für einen Einsteiger zu erkennen, ah, kann ich den erfahren oder nicht fahren. Deswegen sage ich einfach grundsätzlich eben ja. im Zweifelfall immer neun. Dann gebraucht ja. ist immer die Katze im Sack. Was wir noch ja. vergessen haben, äh, tatsächlich ist es ein Thema, viele Einsteiger, die mich gebucht als Instruktor haben, Kommen ohne Ersatzbenzinkanister auf die Rennstrecke. Ja, <lacht> ganz wichtig. Ich Benzin dabei. Ja, klar. Motorrad. <lacht> ganz wichtig, äh, kauft euch zwei 20 Liter Plastik oder, oder Eisen, so diese grünen, diese Bundeswehrkanister, mhm. und tut es dir irgendwo auf einer, auf einer Tankstelle vor der Rennstrecke noch volltanken, weil an der Rennstrecke ist meistens utopisch teuer. Äh, ja. Volltanken die Dinger. Und dann kauft es euch noch so ein, so ein kleines Kennelchen, so eine Kanne mit so einem Schnorchel ja. dran, da du, das sind so 5 Liter Kanne, da kannst du dann super einschenken vom Kanister und in den Tank vom Moped. Und du wirst sehen, du brauchst extrem viel Sprit streckenabhängig. Also, du, also ich brauche teilweise am Tag 60 Liter Sprit und... Mhm. Ähm, das, also ja auch slowake -Ring oder so, da brauchst du am Tag 50 bis 60 Liter. Also es kommt auf die Strecke ein bisschen drauf an, wie viel Vollgasphasen das es gibt. Natürlich, desto schneller ihr werdet, umso mehr Sprit braucht ihr dann. Genau. Am Anfang setzt ihr dann ein bisschen geschont, auch mit den Reifen, was, was mir jetzt auch noch einfällt, ist, weil viele mich ansprechen und schauen, oh, jetzt schauen wir mal, der Reifen, der ist schon schlecht jetzt, ne? jetzt muss ich den tauschen. Dann sage ich, wie lange bist du schon gefahren damit? Ja, ein Tag, also ein Tag, sprich, ein Tag hat fünf, sechs Turns, quasi fünf bis 6 mal 20 das Minuten, heißt, wenn überhaupt. Das circa, circa zwei Stunden Fahrzeit Genau. Auf dem und dann muss ich sagen, ein Einsteiger wird nach am Tag den Reifen nicht zerstören, außer er hat extrem viel Grundtalent und ist extrem schnell schon von Anfang an. Hat's gegeben, oder, oder hat es gegeben, ich kenne ein Oder er hat den extrem falschen Luftdruck drauf ja. gehabt. Aber in der Regel sehen die Reifen, die sehen teilweise für manche kaputt auf, die, aus, das liegt aber daran, dass der Einsteiger in der Regel den Reifen, nicht so zieht, dass der den Dreck runterzieht, sondern er sammelt den Dreck mehr auf. Das Pickup, ja. Der, der sammelt das Pickup, diese die Gummireste von der Strecke sammelt der auf und dann schaut es aus, wie wenn der aufgerissen wäre oder hat das so Späße, habe ich schon alles gehört. Und im Endeffekt, desto schneller die Leute werden, umso sauberer sind die Hinterreifen umso genau. glatter sind. Ich bin letztes Mal auch mit der Kava aus Almaria reinkommen aus zwei, drei schnellen Runden, habe ich auch einen angeschaut, da oh, was mit dem Reifen so geht. Warum der sieht aus wie ein Babypopo. Da sage ich dem habe ich gerade so richtig eine auf die Fresse gegeben. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt, das ist ein das ist ein tolles Phänomen, je je je zügiger, je schneller, je Je routinierter du fährst, desto, desto schöner ist dann nachher hinten raus auch im Regelfall das Reifenbild. Ja. Genau. Und da kann man ruhig sagen: so, sagen wir mal, also wenn wir jetzt mein, meinen ersten Rennstreckeneinsatz nehmen, und ich bin das erste Mal mit einer Honda sc 57 drei Tage in Almeria gefahren, natürlich mit Instruktor. Ich habe mir das geleistet, einfach für die Sicherheit für die Basis einfach eine gute Basis zu schaffen, weil es macht keinen Sinn, ein Jahr selber rumzumwursteln und dann mache ich mal einen Instruktor und der muss dann das, was ich ein Jahr falsch gemacht habe, wieder ausbügeln, sondern ich wollte es von Anfang an richtig machen. Und ich denke, das ist auch ein Grund dafür, warum ich, warum ich so, so viel in kürzester Zeit geschafft habe, weil ich einen guten Einstieg gehabt habe. Und dann bin ich, pass auf, ich habe, ich habe einen, ich habe zwei Sätze Metzler RaceTech K3 dabei gehabt auf meiner Honda und habe in diesen drei Tagen ein Vorderrad und nach dem zweiten Tag habe ich das Hinterrad gewechselt und habe dann für den dritten Tag ein neues Hinterrad. Also so zwei bis drei Tage mit einem Satz Reifen ist überhaupt kein Problem für einen Einsteiger. Natürlich genau. muss man sich das Reifenbild ein bisschen anschauen. Ich schaue da, weil der Straßenfahrer, der ist es gewohnt, dass der Hinterreifen mir in der Mitte abgefahren ist. Und ich schaue meistens von oben auf das Hinterrad drauf und wenn der neu ist, ist er schön rund und umso älter das wird, umso mehr gleicht er mehr oder weniger einem V, weil er sich links und rechts an der Flanke abfährt. Und genau. da, wenn ich dieses V schon stärker erkenne, dann weiß ich schon, oh, jetzt wird die linke und die rechte Flanke weniger und dann gehe ich einmal in Richtung Tauschen. Aber beim Straßenreifen, wenn du da die, die Markierung, da kannst du schon so zwei, drei Millimeter bis kurz für die Markierung fahren, das ist kein Problem. Schau mal Matthias, wenn ich Instruktorfahrten mache, dann habe ich einen frischen Satz Reifen drauf und habe dann teilweise am Tag Doppelturns, das heißt mit einer ja. Gruppe sechs Turns und mit einer zweiten Gruppe auch nochmal sechs Turns, das heißt ich fahre an einem Tag teilweise zwölf ja, Turns. kenne ich. Und, und das das zwei Tage hintereinander, das heißt 24 Turns, damit hat der Reifen dann schon so viel gelaufen wie an vier normalen Rennstreckentagen ja. und selbst dann ist manchmal noch Futter drauf. Ja. Ja, ja. Ähm, aber warum? Weil wir den richtigen Reifenluftdruck zur exact. richtigen Situation, zum, zur, zur passenden Umgebung anwenden, Ja. weil wir ein Fahrwerks- Grundsetup drin haben, was angemessen und angepasst ist, weil unser Kettenspiel stimmt und, und, und weil alles zusammenpasst. Genau, und muss alles passen. Also das ja. heißt, umfassend genau das, was wir eben besprochen haben und ähm, die Reifen, die halten am Anfang. Die halten ja, ja, am Anfang, mehrere gut, ja. Tage, da braucht sich keiner Gedanken machen und deswegen lieber erstmal einen neuen Satz kaufen und äh, nachfragen, welchen Reifenluftdruck und dann erstmal keine Gedanken machen, fahren. Genau. Ja, ich glaube, wenn dir jetzt gerade nichts mehr einfällt, dann haben wir so alles groß und ganzen. wir sind jetzt schon bei der ersten Stunde und zwei Minuten, müssen mhm. <lacht> wir uns Super. ein bisschen zügeln, damit die Leute nicht zu, zu gelangweilt werden hier, wenn es zu lang wird. Ähm, also mir fällt jetzt gerade nichts Wichtiges mehr ein. Natürlich könnte man jetzt das eine oder andere im Detail noch, noch drei Tage besprechen, ähm, aber ich denke, das war ein sehr, sehr guter Denkanstoß für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ein bisschen Bike, ein bisschen Equipment, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Technik im Hintergrund. Fand ich auch wichtig, fand ich auch schön und mir macht das so einen Spaß, weil wir da ganz, ganz dieselbe Meinung vertreten. Punkt 1 und Punkt 2 hätte ich mir damals gewünscht, dass ich so eine Aufklärung bekomme. Ja, ja, absolut. Vor allem so einfach, kostenlos, in Anführungszeichen, übers Internet. <lacht> genau und das ja. macht Spaß und äh, ich denke auch, mir fällt jetzt aus dem Stegreif nichts mehr ein und ähm, genau, ja. dann würde ich sagen, beenden wir hier den Podcast, äh, wir bedanken uns natürlich äh, an die lieben Zuhörer in dem Fall, äh, haben sie natürlich ein ja paar Beschwerden, wenn man da keine bewegende Bilder sieht aber das ist auch ein Podcast und kein Video das ist auch was anderes, ein Video kannst du nicht eine Stunde lang ratschen, auf Bayerisch gesagt von dem her Demjenigen, der es gefällt, der natürlich gerne einen Daumen hoch geben, den Kanal auch gerne abonnieren, egal ob jetzt hier auf YouTube oder auf Spotify. Beim Christoph vorbeischauen, beim 50 vorbeischauen, auf Instagram oder auch auf YouTube, würde sich bestimmt auch freuen. Wir bedanken uns genau so und <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Matthias, ich danke dir für das tolle Gespräch, mein Guter. So und